Oh hey, der Part beginnt einfach so mittendrin, weil und jetzt mal haben wir uns nicht verabschiedet, weil ja, da dann können Daniel. wir nachholen. Tschüss, danke wir sehen bis im nächsten Part. Ich hab's nachgeholt. Hast du nicht gehört oder was? Egal. Aber ich ich habe gesagt Tschüss, bis zum nächsten Part. Unmöglich. Ich schneide das raus aus dem Video. <lacht> <lacht> <lacht> also Nein. jetzt nicht im letzten Part. Ich meine, ja, du wirst schon merken. Mhm. Ist immer noch der zweite Part, weil die sind besser geklickt. Es müssen wir wirklich mal durchziehen, so die ganzen Thumbnails abändern und nur noch so eine 2 da lassen. Ich mache ja die ganzen Thumbnails. Ja. Wusstet ihr übrigens, dass Reggie jetzt äh, obdachlos ist? <lacht> ja, das haben wir vorher beschlossen. Ich glaube, du musst ihn mit Super angreifen. Ja. So Aber das Problem ist, also. der, der bewegt sich so viel. Vielleicht braucht er K.O.-Tropfen, in den super jetzt... Nee, lass mal. Aber wir geben ihm Kinderschokolade, da findet man das auch häufig. Hab... Oh Gott, das soll nicht ja. in diese Richtung gehen. Oh. Was? <lacht> das ist dann Reggie's Tips. Oh Mann, als ob, als ob die ganzen 30 Supermisses nicht gereicht haben. Der Stimmt Fall. auch wieder. Vor allem, der hat auch noch so viele Leben, wenn man sich die kannst, Farbe anschaut. Kannst du auch Powerbomben nutzen? Theoretisch. Ist, aber ist zu so unsicher, würde ich sagen. Ja, Mann, der nervt echt. Der sieht echt nervig aus, ehrlich gesagt. Und dann gibt es so kranke Leute, die Ridley als ersten Boss bekämpfen. <lacht> hä, wie das denn, ohne Missiles und so? Doch, man hat Missiles, aber nicht viele. Aber, hä? Wir haben ja als erstes äh, Quaid besiegt, dann Phantun im, Sch im Schiff und dann ja. Dragon im Meridia. Ja. Und jetzt Ridley, aber man, man kann man kann alle Bosse in der falschen, in der anderen Reihenfolge äh, bekämpfen. Ja, davon habe ich auch gehört, aber jetzt bei Ridley, man kann die ja nicht mit dem normalen äh, Beamer greifen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Missiles mehr. Das ist nicht gut. Ah doch. Hat man vorher auch den Charge Beam? Wow. Der Beam lädt sich nicht auf, wenn man im ähm Was? Hä? Toll? Du hast ihn mit seiner mit deiner Anwesenheit gekillt. Ja? so wie es auch im echten Leben <lacht> ist <lacht> enttäuschend Ridley. erbärmlich <lacht> ja, Ridley was ist das jetzt ich glaube hier ist ein irgendwo ein Tank ja oh mein Gott das, das war jetzt sowas von nötig ich hatte immer noch ich habe immer noch Reserve tanks krass und es fehlt theoretisch noch einer ne was heißt ja. theoretisch es ist fakt dass uns noch einer fehlt einer fehlt uns noch ich könnte nachschauen wo er ist aber ich habe keine ich kann das jetzt schlecht im Part machen. Ich, wolltest du gerade sagen, ich habe keine Lust? Hört ihr euch an. Wie keine Lust? Das hast du <lacht> so angehört. Also ich könnte ich. Ich könnt jetzt den Part pausieren und gucken, wo er ist, aber... Wollt ihr das? Aber das ist... Ich halte das für keine gute Idee. <lacht> das heißt pausieren, ich, ich kann auch einfach weiter aufnehmen und dann rauscutten. Ja. Wir müssen will, irgendwie über will, 10 Minuten. Willst du unbedingt die vollen Energy Tanks haben, Daniel? Mmh. Nein. Die Reservetanks tanks vergleichen das aus. Okay, Daniel hat sich entschieden, wir schauen also nach dem letzten Energy Tank. Na. No. Bei wie viel sind wir, bei wie viel Zeit? Weiß ich nicht, ich hab keinen Timer Minuten. gestellt. Ja, ich guck einfach in die Aufnahmenlänge. Energy Tank Location. Mm -hmm. ähm ich will einfach nur die Karte haben. Super, mein Freund. Hm. Ich weiß nicht in welchem Gebiet. Ich guck erstmal, ob es in Turian einen Energy Tank gibt. Weil da mhm. waren wir logischerweise noch nicht. Thurien sieht ja... Das... Thurien ist... Alter, ist Thurien groß in dem Spiel. Warum ist die Map so weird-riesig? Oh. Okay, ich, ich guck mal. Hier... Die Tank. Haben wir vermutlich ich glaube ich glaube in mittler haben wir alles ich glaube es jetzt einfach mal hm. kann man eigentlich in andere regionen schalten ich glaub nicht wäre ziemlich nützlich wenn wenn es so wäre In Turin gibt es auf jeden Fall. In Turin gibt es gar kein einziges Item. Okay. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? <lacht> eigentlich können wir Psst. zum Finale. Lol. Mit haben wir alle Items geholt. Das Item ja, das weiß ich. Weißt, du was, wir gehen ja sowieso durch fast alle Gebiete auf dem Weg und dann sagen wir äh, gucken gucke ich immer jedes Mal auf dem Map nach, ob wir das schon haben. Okay. Oh hey, da sind wir wieder. Wir wissen noch nicht, wo es ist, aber wir werden es schon ja. noch rausfinden. Wusstet ich ihr, dass Pardo. wir eigentlich zum Finale gehen könnten? Ja. <lacht> ich Wunder, wir haben, <lacht> wir haben wir haben wir sogar den was haben wir sogar den Plasma Beam, ja, wir haben sogar den Plasma, -Bean. natürlich können wir zum Finale gehen. Wir könnten auch, gab es nicht irgendwie immer auf dem Weg so ähm, zum Missiles aufladen und sowas? Ich meine, wir müssen uns auch dementsprechend vorbereiten. Für sterben. <lacht> nee, es gibt halt keine Aufladestation hier in der Nähe. Ich meine, wir haben doch volle Leben aktuell. Bis jetzt kriegen wir schon noch irgendwo her. Ähm mit euch allen please alter machen die viel damage <lacht> der Arfe macht vier schaden er springt nur rum okay ja. <lacht> das ist ein klassiker mm. könnte nichts gegen sagen auf warum äh, sollte man auch was dagegen sagen wollen keine ahnung wenn man dumm ist ja Ich weiß nicht, warum warum sollte man das tun? Ist Keine ja nicht, Ahnung. Ist irgendwas falsch mit diesen Personen? Ähm, äh, äh, pff, ja... Ja, die Wege kennst du ja, das ist das Problem. Also du kennst die besser. Ähm, meinst du? <lacht> Lehn dich nicht so weit aus dem Fenster. Du bist hier lang gelaufen, nicht ich. Ja, vor zwei Wochen bin ich hierin angelaufen. Kann ich nichts dafür, wenn, wenn du zwei Wochen lang lieber äh, Reggie Memes schaust anstatt hier mit Freud zu spielen. Ey, willst du meine Religion beleidigen oder was soll das hier? Nein, aber.. Ich finde es fragwürdig, Daniel. Okay. Du solltest. Du solltest vielleicht nochmal drüber nachdenken. Reggie ist zwar vielleicht ganz nett. Zumindest scheint es so, aber nein, es ist Regi. Ich glaube nicht, dass er nett ist. <lacht> <lacht> Meinst du, er ist so voll der strenge Opa? Und ich glaube ja auch, auch, dass er immer nach Minze riecht. Hatten wir das nicht schon mal irgendwie in einer Art und Weise? Nee, wir haben gesagt, ähm, Miyamoto äh, riecht nach Minze. Miyamoto? Moto. Wollen, wollen wir die Powerbomben haben? Also wir müssen <lacht> um... Joa. Wir müssen einen kleinen Umweg laufen, wir kriegen da sogar Misshalt, sehe ich gerade auf der Karte. Das ist gut. Ja, das, das stimmt. Nee, mehr das kann ich ja nicht zu sagen. Ich mag den Space Jump in dem Game nicht. Den Space Jump, ja ich mag generell die Sprünge hier in dem Spiel nicht. Ja, die Störung ist halt... Ja, ah, Das haben wir Wir wissen, sie Hä? müssen ist da deutlich besser, aber... Geht's hier oben okay. an, oder was? Ja, lol. Tatsache. Haben wir... nee, kann nicht sein, wir waren hier noch gar nicht, oder? Nee, wir waren hier noch nicht. Das muss ich aber irgendwo lang gehen. Da geht's, da fällt hm. man runter. Man kommt hier irgendwo oben rein. Ähm... Ja. Okay, das ist interessant. Ja, finde ich auch. Okay. Ich glaube ja, wir sind einen Umweg gelaufen. Das heißt Umweg? Es war ein interessanter Weg. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was heißt du so davon, Daniel? Ist die Internetverbindung wieder abgeschmiert oder was? Ich glaube, das ist ein Ja. Ich äh, habe nicht verstanden, Rocky. Das ja. kannst du dir, denk denke denken. Ja, darüber habe ich geredet, dass du mich nicht hörst. Ob du verstehst. Ich Geht weg. Wie viele Wege soll ich hier noch langlaufen? Ähm. Ach da. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. Mhm. Ich habe eine Lösung, okay. Diese Lösung wird dir nicht gefallen. Er erschreckt dich nicht. Okay. Hi. Okay. Weißt du, warum Discord ist bei mir so was ganz, ganz seltsames und ich hasse diese App dafür. Und zwar, dass äh, wenn es lagt, muss ich kurz aus dem Call gehen und äh, wieder reinkommen und dann ist alles wieder normal und ich verstehe das nicht. Tja, Nintendo, hättet ihr mal nicht gesagt, ja, wir wollen keinen Discord für Switch, dann hätten wir euch jetzt hätten wir jetzt kein Probleme. Ja. Aber nee, ihr kriegt, ihr kriegt ja nicht mal meinen Super Nintendo richtig hin. Das schmiert immer mal die, wieder ab. Die brauchen Monate, um drei Spiele oder so hinzuzufügen. Ja, und dann funktionieren sie auch noch nicht mal richtig. Tun sie echt nicht? Das heißt, wir, wir hatten doch schon öfters Probleme hier. Ach so, ja, es, es geht. Ich würd, also insgesamt würde ich sagen, dass es gut lief. Ja gut, aber wir hatten halt öfters mal, dass einfach Random bei mir nichts gelaufen hat. So ja gut, das ist äh, mies. Aber vielleicht liegt du ja einfach an deinem Super Nintendo. <lacht> okay, ich habe aber ja. für dieses Geld, ich habe den Super Nintendo bezahlt. Ich auch. Ja. Also sie, es ist eigentlich, ich hasse das, ich hasse einfach die Tatsache, dass sie. Äh, Monate brauchen um vier Spiele oder so, weißt du, ich denke, okay, die fügen dann so, so zehn oder so mhm. ein. Und dann sind es drei oder vier. Ja. Auch vom NES, okay, muss ich zugeben, aber wer spielt schon NES? Okay, ich habe mir ein NES Minigold, aber das ist das das ist was anderes. Ja gut. Ich meine, ich mein, du kannst Star Fox spielen. <lacht> <lacht> Aber ist Star Fox auch Donkey Kong Country oder so? Oder Earthbound? Ich denke nicht. Braucht man doch nicht. Oder, oder ist Star Fox das N64? Ja. <lacht> so, okay. ich guck mal, welche Items wir... Ähm. Das sieht alles so gelöst aus. Ja, ja, ich schaue auf der Map. Da kann ich ja nachgucken. Ähm das Item könnten wir tatsächlich nicht haben. Ich gucke gerade mal ganz kurz in mein Video. Äh, ganz kurz im Wackship, ob es dann... Im, im chip gibt es theoretisch noch einen Energy Tank, aber da kommen wir theoretisch eh vorbei. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Irgendwo lang. Ja. Und am besten noch zum Raumschiff, oder? Ich meine, da kriegen wir auch alles aufgefüllt. Wenn wir zum weg wenn wir zum gehen müssen, dann kommen wir eh im Raumschiff vorbei. Ja, genau. Da kriegen wir noch alles aufgefüllt oder nur die Energie. Alles. Alles, okay. Das heißt, wir erfahren endlich, wie viele Missiles wir haben. Neun Stück. <lacht> <lacht> weißt, das Postgame ist wirklich schwierig. Weißt was mir gerade auffällt? Das ja. Spiel ist total fortgeschritten, weil. Siehst du die Map, siehst du die Map oben rechts? Ja. Die, die, die hat 5x3 Felder. In allen anderen Spielen hat sie nur 3x3. Drei drei. Kein Wunder, kein Wunder, dass Super Metroid besser ist. Ja, aber in Zero Mission hast du.. Ähm... Ich habe da die. ehrlich gesagt schaue ich selten auf die Minimap. Und wenn, dann reicht eigentlich die Größe aus, oder? Ja, also ich sag mal so, ich finde es nicht schlecht, dass es hier 5x3 hat. Ja, auch nicht. Ähm... Oh, muss ich jetzt hier so einen dreckigen Umweg laufen, weil man da nicht reinkommt von der Seite. Sehr richtig dreckig. Ja. Das ist überhaupt nicht super. Nein. Das ist nur noch äh, Metroid NES 7 Metroid Zero Metroid Mission ist dann besser, weil es ist halt Metroid in Super. Das kann dieses Spiel <lacht> nicht von sich behaupten. <lacht> genau. Oh mein Gott. Wave Beam, sei Dank. <lacht> Der Wave Beam ist eine tolle Erfindung. Bl dafür dass wir hier nichts karten mhm. ich weiß nicht wie lange Tourien dauert weil ich das noch nie gemacht habe aber so lange wird schon nicht dauern ähm, hallo springen da waren wir nie drin in dem raum wie kommt man dahin Kommt man dahin? Nein! Wie, wie kommt man denn jetzt ernsthaft? Ich, ich habe kein, hab keine Ahnung, du. Oh, hi. <lacht> so, so kannst du natürlich auch machen. Hey, warte mal. Ich will, ich will wissen, wie man da hinkommt. Äh, okay. Wahrscheinlich von unten, oder? Nein, von hier. Ja. <lacht> BTF, wie kommt man darauf? Das war ein bisschen... Die, die Farbe war ein bisschen anders. Das, das war halt so... eine andere Farbe, aber sonst... Hä, hey, der Raum sieht so geschlossen aus. Hm. Angeblich soll ich auch hier nach unten kommen können, in dem Raum. Okay, dann... Scanner? Das anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ja. Oh. Was war das? Supermesser. Lol. <lacht> oh. Danke. Ich meine, kann man gebrauchen? Ja, sagt man doch nicht nein. Ich sage Reggie dazu. Ja, gut, das ist ein gutes Argument. <lacht> ja, oder? Ja, welche geht immer. Oh, das erklärt jetzt mal die Kapsel. Ja. So, ich will aber immer noch meinen dummen Umweg laufen. Weil ich glaube, das ist der Energy Tank, der uns fehlt. Ansonsten also müssen wir sowieso zum Wackchip laufen. Oh, naja. Ja. Hat man darauf Bock? Ich weiß, gehe okay, ich überhaupt in die richtige Richtung warte? Ich glaube nicht, oder? War vorbei? Mm. Oh nein. Warte, wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss... Was, nicht noch weiter oben irgendwo? Nein, das ist ganz unten. Äh... <lacht> egal, wir haben Items gefunden, das ist auch okay. Ja. Äh nein, wir hätten <lacht> Oh shit. Gesundheit. Danke. Das Na, wir, ich nicht. Das wir war müssen, müssen hier Regi. oben lang. Reggie, warum? <lacht> oh, warte, warte, war das hier nicht der Raum mit den ganz vielen Powerbomben, die ich legen muss? Ja. ja. Hi, ich glaube diesen Raum kennen wir. Ja, aus Zero Mission. <lacht> ja. <lacht> das ist nicht mal falsch. Theoretisch ja, weil ähm, Zero Mission spielt vor dem Spiel hier. Ja. Ist ja auch äh, Zero Mission. So, haben wir den Energy Tank hier geholt? Ja. Ich bin mir sehr, sehr sicher, da war es doch, also da war doch die Dings, siehst du? Okay, warte. Da. Oh, warte, ich erinnere mich, hier, hier wollten wir auch lang. Genau. Das sollte jetzt einfacher von der Hand gehen, eigentlich. Was muss ich denn da oben zerstören? Weiß ich nicht, probieren. Geht über studieren. <lacht> Guck einfach, mit dem Missiles oder so. Komm nee. schon. Kannst du nicht in der Luft scannen? Mitten in der Luft. Ich teste das mal hier unten. Nee. Schade. Äh, kann man mal ja, ich mache mal kurz den Space Jump aus? Ähm ich habe das Gefühl, ich krieg sonst keine Wall Jumps hin. Ja. Ich glaube, das ist nichts. Da kommt man aber hoch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Weg eher nach unten. Nein, es, gibt, es das ist einfach eine Sackgasse mit zwei Missile-Tanks, wie ich es auf der Karte sehe. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Okay, dann, dann, dann gehen wir jetzt zum, äh, äh, zum Raumschiff. zum Ja. Ich meine, dann haben wir zumindest irgendwas äh, zu 100% gemacht. Ist so. Ich meine, ich finde es nicht schlimm. Uh, das ist sogar ganz, gar nicht mehr so schlecht, weil das ist... Ah, wobei, wir hätten schnellere Wege nach oben nehmen können, egal. Ist das passiert? Oh, hi! Ich glaube, den Raum kennen wir. Mhm. Die konnte man eigentlich von hütten. Ja. Hi. <lacht> <Hier> <lacht> Absolut hier. random. Ich hatte keine Ahnung. Ja, ähm, erstens ich habe es auf der Map gesehen und zweitens, an dieser Stelle gibt es in Zero Mission tatsächlich auch einen äh, Missile Tank. Hm. Was eigentlich noch viel lustiger ist, das neue Turin liegt links von uns. Okay, die haben Turin einfach nach links geschoben. Hm. Ja. ja, das gehört wohl jetzt nicht mehr dazu. Oh warte, ich habe gar ich habe den Space Jump eben ausgemacht. Ja, stimmt. Den Plasma? Mach den Plasma-Beam an! Spaß, alles gut. Ich, muss ich, hab da, den, hier. ich hab' den Plasma doch an. Okay. Und nur... Ich hab' ich mich nur gewundert, warum ich den Spe spetzer beam aus habe. Ich glaube, man kann sich doch nur über, äh, von, über einen von denen entscheiden, oder? Nee, also ja. Was ich auch raus, auch gehört habe, weil ich auch noch nie gesehen habe, ähm, wenn man nur einen der Beams aktiviert hat, also man darf natürlich noch Charge Beam aktiviert haben, aber wenn man einer der vier Beams aktiviert hat, ähm, nur aktiviert hat, dann haben die alle so, so einen Special-Angriff. Lol. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das soll so sein. Das ist interessant. Und ich, ich, ich traue den Leuten im Internet. Das bestimmt auch nicht jeder. Ich traue den Leuten im Internet, weil das Internet ist natürlich sehr, sehr zuverlässig. Ähm Warte. Hier kann man irgendwo ein... Ei ich weiß, ich, ich, ich verschwende jetzt hier viel Zeit, aber ich will irgendwie doch wissen, wo... Hier geht es irgendwo lang, habe ich gesehen. Okay. Lassen wir es. gibt irgendwo auf jeden Fall super hier irgendwo rechts, aber daneben nicht. Ich hab's verstanden, ich bin zu schlecht dafür. Ich akzeptiere meine, mein nicht von Skill. Weil da nehme ich wieder nicht. Oh ja. Und, wie ist es Daniel, wieder hier zu sein? Was? <lacht> gut. Sag das nochmal. Wie ist es hier zu sein? Es ist super, hier zu sein. Es fühlt sich einfach gut an. Wir haben 150, okay. Ja. Oh, ich weiß, ich weiß welcher Miss welche Energy Tank uns fehlt. Und zwar? der ist direkt hier oh das ist ja praktisch man muss nur den Space Jump können ich weiß nicht ja. ich weiß nicht genau wo er ist aber hier irgendwo ah hier hi das ist so ja gut wobei da kann man vielleicht drauf kommen aber nur vielleicht der Raum hier ist richtig gefährlich wenn man schwach ist aber, wir, sind Aber wir haben Gemüse gegessen, von daher wird das schon passen. Wir haben viele Fruchtzwerge gegessen. Alter, ja. Aber nicht die Orangenen. Hauptsache Fruchtzwerge, das ist mir eigentlich egal. Welche Sorte. Echt? Okay, ich war da immer grün oder gelb. Yay, Was anderes wollte ich nicht. <lacht> richtiger richtiger äh, <lacht> Feinschmecker, der da war. Das ist <lacht> wie mit Haribo gewesen. Ich mochte auch nur das grüne und rote, vielleicht. Das Orange war immer das, was übrig geblieben ist. Das grüne war das beste von Haribo. Auch wenn ich das nicht esse mehr, weil keine Ahnung, geschmeckt mir nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Aber damals. Oh shit, im Krieg ah, Warte. <lacht> Das hätte ich verkackt, das weiß ich ganz genau. Wenn man es richtig anstellt, kann man hier beide Missile-Tanks bekommen. Hast du es richtig angestellt? Nein. Oh. Hey, das ist ja voll strange. Hi. Ähm, theoretisch könnte man da nochmal lang gehen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Genau. Wir jetzt schon? Geht das, ist das Finale lang? Ähm ich weiß, es gibt eine relativ lange Cutscene. Was? Okay. Also... Ja, also... Ich kann's erklären, was ich damit meine, aber... Ich kann ja schon mal zu Turin gehen, aber Turin schauen wir uns im nächsten Paar an. Okay. Turin ist auch gar nicht so weit weg von daher. Ich weiß nur nicht, was der ideale Weg ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal wo. Achso, irgendwo unten links, ne? Was ja gesagt. Weißt du, weißt du noch, was wir für eine Statue mal gesehen haben im Spiel? Ach so natürlich, die. Ja, die. Ja, die, die eine Statue. Ich erinnere mich. Mhm. Da bin ich ja öfter reingegangen. Ja. Ah, ja, liegt's richtig. Arschloch. <lacht> in 7 Mission wäre er einfach gestorben, selbst wenn er äh, gefreezed war. Ja, stimmt. Allein deswegen ist das 7 Mission einfach das bessere Spiel. <lacht> es, ist, es ist halt. Super Metroid <lacht> in Super. Ist so. Oh Mann. Oh shit. Daniel, siehst du es? Ich sehe es und das dauert lang. Ja. <lacht> Theoretisch könnte man auch nach jedem Boss hier zurückkommen und dann würde halt immer eine der Sequenzen abspielen von dem Boss, den man besiegt hat. Aber mhm. wir sind cool, wir, wir kommen erst wieder, wenn wir alle besiegt haben. Aber ich bin hier doch öfter reingegangen wir waren hier einmal im gesamten Spiel drin. Wirklich? Ja. Ein einziges Mal. Ich glaube, wir warten hier. Und ich würde sagen, das war's. Oder, Daniel? Ja. Das war's. Ich, das, das war's auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen... Das Lass es abbrechen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube zwei Parts reichen und ähm, ja, sorry, es gibt keinen dritten Part mehr. Aber vielleicht noch einen genau. zweiten Part. Vielleicht noch einen zweiten. Ja, aber, nu aber nur, wenn unser Buddy Regis, also äh, keine Ahnung. Man, <lacht> Tschüss.